Die Bürgerinitiative Pro Pödelwitz grüßt die Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90, die Grünen in Sachsen. Eine zielführende Politik für notwendigen Klimaschutz wird es nur mit eurer Beteiligung geben. Wir Einwohnerinnen und Einwohner von Pödelwitz durften das nach der Regierungsbildung mit eurer Beteiligung in Sachsen genauso erfahren. Auf diesem Weg nochmal vielen Dank für den Erhalt unseres Heimatdorfes Pödelwitz. Auch auf Bundesebene wird es eine zukunftsfähige Politik nur mit der Beteiligung von Bündnis 90 die Grünen geben. Aus diesem Grund wünschen wir allen Kandidatinnen und Kandidaten viel Erfolg für den Bundestagswahlkampf 2021. Wir drücken euch die Daumen und grüßen euch aus Pödelwitz.